Ich bin Claudio Stefani Giusti, die 17. Generation der Familie Giusti, die seit 1605 Balsamessig produziert. Dazu nutzen wir ca. 600 Holzfässer aus den Jahren 1600, 1700 und 1800. Ich möchte mein Sortiment unseren Freunden von Gustini vorstellen. Hallo Jens, hallo Aldo, hallo Claudio. Ich zeige euch das komplette Sortiment mit fünf Balsamicos der Familie Giusti, dazu den traditionellen. Unsere Balsamessige werden mit 1, 2, 3, 4 und 5 Medaillen ausgezeichnet. Ein Hinweis auf die verschiedenen Qualitäten. Unsere Produkte haben verschiedene Reifungszeiten von 6 Jahren bis zu über 20 Jahren. Eine silberne Medaille, sechs Jahre gereift in unserem alten Holzfass. Dann kommt Il Classico mit zwei Goldmedaillen. Ein Produkt für die tägliche Anwendung von meinem Onkel Giuseppe Giosti. Er hat schon eine sehr gute Konsistenz und ist acht Jahre gelagert. Nun kommt Il Denso, ein wunderbarer Balsamessig, den ich euch empfehle. Er ist sehr dickflüssig und auf sehr spezielle Art hergestellt. Die Trauben werden auf Gittern getrocknet. Das bringt einen besonders süßen Geschmack. Ein wunderbares Produkt, das auch zu Erdbeeren, Eis oder Filet passt. Wo immer man will. Natürlich auch auf Salat. Hier der Quarto Centenario. Vier Goldmedaillen. Der Name verweist auf unsere 400-jährige Tradition. Er kommt aus Holzfässern aus dem Jahre 1800. Sehr, sehr dickflüssig. Eine süße Note. Vollmundig mit einem intensiven Edelholzgeschmack. Und dann kommt der Banda Rossa, fünf Goldmedaillen, mehr als 20 Jahre gelagert. Es ist schwer zu sagen, wie alt er genau ist. Er kommt direkt aus Fässern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Einzigartig. Es gibt jährlich nur eine limitierte Menge. Banda Rossa wird nur einmal im Jahr abgefüllt. Giuseppe Giusti hat jedem Familienmitglied einmal pro Jahr eine Flasche geschenkt. Also es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Für Feinschmecker, die nur das Allerbeste wollen, empfehlen empfehle ich den traditionellen Vecchio. Mehr als 25 Jahre gelagert, passt zu jedem Gericht. Hm, was denkt ihr? Interessant. Faszinierend. Hier haben wir eine besondere Kollektion auf Pavarottis Anfrage zusammengestellt. Mit allen fünf Balsamessigen plus fünf Raritäten. Kostproben direkt aus antiken Holzfässern. Und hier kommt der König der Balsamessige. Der Traditionale, wirklich das Beste, was man sich vorstellen kann. Eine grandiose Komplexität von Düften, Aromen, Geschmack und Geruch. Den kann man direkt vom Löffel genießen. Er verfeinert jedes Gericht. Unglaublich.